So, heute machen wir mal so. <lacht> ich Aber bin heute mal der Gehilfe von Libby. Der Gehilfe? Bist du froh? Libby drin? hat eine coole Idee und die probieren wir jetzt mal aus. Jetzt leuchtet die. Oh, <lacht> oh und jetzt ist es wirklich cool. <lacht> Jawohl, das wäre interessant für Leuchttürme, oder? Zack. <lacht> 22. 19, 20, äh, 22, was ist denn jetzt hier los? Das eine watt aufnahme Irgendwie... Ja, da wundert mich ja gar nichts mehr, dass hier freie Energie Wenn die hier hast, wird nicht gehen. blinkt! Und die hängen ja parallel! Die hängen parallel dran, ja. Die drei Lampen hängen alle parallel! Das gibt's doch nicht! Das geht doch gar nicht! Erstmal, wieso die überhaupt zu blinken ist, erstmal echt faszinierend und dann, ja, jawoll, warum, wieso, weshalb. Okay, die zwei sind natürlich komplett identisch, ne? Die ist schon ein bisschen anders, aber trotzdem kann das doch normalerweise nicht sein. Das gibt's dann eben nicht? Das gibt's doch nicht. <lacht> gibt's dann haben die die gleiche Pulsfrequenz. Doch, die haben die gleiche Pulsfrequenz, ne? Guck dir mal. Ja. Die haben die gleiche das Pulsfrequenz. Na ja, doch, man kann es schon verstehen. Man müsste wissen, wie die hier drin aufgebaut sind. Würde ich sagen. Jetzt ne? ist keine Elektronik Nett? Nicht? Da ist keine Elektronik Die müssen noch Gleichrichter drin sein. Und ein kleiner müsste auch drin sein. Normalerweise. Nee. Jetzt, komm Jetzt pulst die nicht mehr. Ja, das ist komplett an. Jetzt hört das sich auch wieder anders an. Ah. Jetzt haben wir 17 Watt nur noch. Jetzt geht es wieder los. Also, danach tun wir das Video nochmal angucken und dann tun wir die Morsezeichen mal ah. dechiffrieren, würde ich sagen. Ja, genau. Krass. <lacht> und dann kommt da raus, wir? ihr habt's. <lacht> <lacht> Was hast du denn jetzt gemacht? Jetzt ihr geht nichts, oder wie? Nee, nee, komischerweise. Ich hol mal noch eine Batterie. So. Okay, mal sehen, aber das hören wir ja dann. Das ja, Aber halt, ne? Ne. mal ja. Äh, jetzt Achso, das, das. Ich schalte mal den jetzt hier dazu. Die Sternenschaltung probieren wir jetzt als erstes. Mhm. Das ist ein 5 μ und 2? Ne, äh, 5, 4, 3. Aha. Wieder so eine Schräglast, ne? Okay. Das mache ich gerne. Aha. Gib mal drei Kabel. So, dann gehen wir mal hier drauf. Dann brauchen wir eine, eine Last. Auch noch. Von der Last 20 Watt. Ja. Du machst mal sehen, ob er sich erregt. Das dauert wohl ein Stück. Mal sehen. Wie viel haben wir einen Watt? Wir ziehen vor 32 Watt. Jetzt fahren wir mal hoch, bis er sich erregt. Da kommt er mit einmal das hörste. Aha. Der Unterregeln? Mhm. Da, ah, da der bleibt dann. erregt. Aha! Ah. Jetzt kommen wir doch vom Bedini hoch, ich habe keinen Guck mal. Wo wollen wir 51 Watt. So, lassen wir es mal so. Ja. Guck mal, ob die noch erregt sind. Guck mal. 2,9 Volt Wechselspannung, Dann sind die nicht mehr erregt. Das halt doch hin, ne? Ja? Also wir können es ja mal. Ne, ne, ne, das ist in Ordnung. Ja. So. Jetzt machen wir mal hier einen kleinen Trick. Dann regen die noch mal. Zeig dir nur, dass es geht. So, ja. gehen wir noch mal hoch. hoch. Mhm. Ja, den aber auch bei 14. Oh, ja. Das ist ja normal. Da muss man schon anspringen. Mhm. Oh, cool. oh, ja. So, jetzt haben wir hier 450 Volt drauf. Er bleibt schön reg und wir haben wie viel Herz? 54 Herz. Stromaufnahme 140. Hey, Tudi! Okay. Guck ich her, 370 Volt! Oh, klasse! Aha. So, heftig! Hey, Auf wie viel Hertz musstest du jetzt ungefähr hochfahren, Edacorn? Bei 60 Hertz ungefähr. Bei 60 Hertz, also hat er dann ungefähr um ja, 16 Hertz. Das hängt Jahr. aber damit zusammen, dass wir die jetzt hier in Sternschaltung haben und sich die ganzen Kapazitäten natürlich halbieren immer. Was zu wenig Kapazität. Aha. Wenn wir jetzt die in Reinschal äh, Parallelschaltung machen, also in Dreieck, dann kommt er bei wesentlich niedriger Drehzahl. Ne? Aha, probieren wir das mal? Können wir probieren. Hm. Cool. Ja. Ja. also Das haben wir jetzt aufgebaut hier, da lädt dann den Kondensator nicht nur auf 12 Volt auf, sondern auf mehr als 12 Volt auf, weil, wie war das, die Spule, die zieht den Strom hier noch nach, Na? so ist es. Mal, wollen mal gucken, ob das auch wirklich so ist hier. So, wenn ich jetzt hier dran gehe, dann noch mal den, müsste es mehr als 9 Volt sein, dann. Ja, es war am Anfang es mehr Es war gewesen. am Anfang mehr. Es war am Anfang über 10 der gewesen. Der zieht, der zieht. recht. Ja, wir wissen ja nicht, welche Spule wir genommen haben. Na, warte mal. Laden noch einmal. Ja, Wäre es nicht gut, wenn man die 220 schon nehmen? Die der, hat auch die meisten Windungen, oder? Kommt ganz drauf an. Ach so. Also mehr Windungen, dass du. Ja, das kommt auch auf die Kapazität und natürlich und äh, die Kapazität der Batterie, wie viel die leisten kann ah. in dem Bruchteil der Sekunde. Ah. Welchen hatte ich denn jetzt genommen? Den weißen, glaube ich. Nehmen wir mal jetzt den schwarzen. 16. Da waren wir auf 16 gewesen. Genau. Ja, das, das ist, ist ganz normal. Also jetzt können wir es auch noch mal mit den anderen probieren. Mhm. Ja, also das ist so ungefähr das. Ne? Das ist der Effekt. Das ist ganz normal. das mhm. ist jetzt nichts dabei. Das ist nur, dass man das verwenden kann äh. für Motorschaltungen. Und die, damit sich der Motor seine eigene Spannung selber generiert. Mhm. Dass du jetzt quasi nicht mit einer hohen Spannung rein musst, sondern mit einer 12 Volt Batterie möglichst vielleicht dann 110 Volt generieren kannst. Hm, Und dann hm. ist die Effektivität natürlich sehr groß. Ne? Probieren wir mal das. Jetzt weiß ich aber nicht. Über die lange. Aha. Ob die besser... Das noch ein bisschen. erstmal entladen. Das muss jetzt nicht besser gehen. Ne? Die Spulen müssen eben auch passen. Na ja gut, ich meine mehr als... ah nee, 63 Volt ging der Condi. Ne? Bis 63 Volt. Ja, das ist nicht so viel. Was es das ausmacht. Kann aber sein, dass wir das jetzt... Gucken wir mal. Ja, aber auf 17 Volt. Genau. Ne? Mhm. Das ist der Effekt jedenfalls, ne? Ja, das in Motoren einbauen. So. Mhm. Naja, als Wechselstrom... Musst du das jetzt so sehen, wenn du die geeignete Schaltung machst, jetzt musst du, die Schaltung muss jetzt so sein, der ist auf 17 Volt, mhm. bei der nächsten Halbwelle dreht sich der Kondensator und du gehst wieder mit 12 Volt rein ja. und nimmst aber die 17 Volt mit Huckeback. Ah. Gehst, verstehst du? Bei einem, so. bei einem Bipolar geht es dann aber nur, ne? Bei einem Bipolar. Ja, ja, genau. so. mhm. Und jetzt hast du natürlich nicht mehr 12 Volt rein, sondern du gehst da ja mit 36 Volt rein. Mhm. Und dann äh, das so. Und so schaukelt sich das mhm. mit jeder Alp mhm. bis zu einem gewissen Wert auf. So. Ach, das ist das... Ja. Ach, das ist... Und deswegen, so ähnlich ist es ja auch im mhm. Schwingkreis. Mhm. So. Und, und wenn du das mit der richtigen Frequenz durchführst, kannst du aus 12 Volt durchaus 120 Volt machen. Mhm. So. Und für den Motor, weißt ihr ja, hat er da dann schon deinen vollen Betrieb. Das zieht zwar dann aus der Batterie mehr Strom, aber nur. Am Anfang. Nee, auch im Betrieb. Ha? Aber den Strom zieht es aus 12 Volt und nicht aus ja, 120. Volt. Volt, genau, richtig. Und aus 12 Volt Ampere ha? sind nämlich nur. 12 Volt, genau. So sieht es aus. Ne? Aber du hast an der Motor ja die Leistung anliegen von 110 Volt. Ha, ha, ha, ha. Und das Ampere fließt durch. Das wären dann aber. Dann hast du 10-fache. Genau. Und, und das, ist das, ist das ist es. Das ist es. Das ist es, weil die Leistung, das habe ich letztens gezeigt. Die Leistung ist ja da als Magnetfeld. Da, dieser sogenannte Blindstrom, die ist ja da. Ja. da der Motor, Motor dreht sich ja dann, erst, erst wenn der richtig da ist. Und deshalb habe ich das in der Schule nie mit dem Blindstrom und Scheinstrom und. dieses ganze Schein will, will dich verblinden. Ja, und genau, jawohl, so, richtig. Ne? Das und das ist Zeit das, gedacht. du musst den also richtig drehen und die Schaltung ist an sich ganz einfach. Aha. Du hast das Ganze mit einem Relais machen. Also mechanisch gesehen ist die Schaltung einfach. Du gehst hier von deiner Batterie, hast hier deine Batterie und du hast hier ein Pool. So und jetzt hast du auch Hier noch ein Pool. Mhm. Über Kreuz. Über Kreuz. Mhm. Ne? Und jetzt gehst du hier. Das ist dein Schalter. Mhm. Mein Relais dann. Und das ist der Kondensator. Ne? Das ist jetzt dein Kondensator. Mit mhm. Ja? Mhm. So. dem lädst wir. du auf jeden Fall hier über eine Diode auf. Ja? Das ist also hier noch eine Diode, dass das immer in diese Richtung macht. Und du hast jetzt hier auch eine Drossel drin. Das ist ganz wichtig. Ah. Das ist jetzt nur mit dem Relais, ne? Aha, aha. Das ist jetzt deine Drossel. Das alte Zeichen jetzt von der Drossel, mal. Aha, aha, ne? Deine Induktivität. Aha. So. Und der macht jetzt immer rüber und über einmal hier und einmal hier so. Ne? einmal lädt er sich hier so voll. Mhm. So, dann hat er was für sich aus 12 Volt, wenn es 12 Volt sind, sagen wir mal einen guten Wert nehmen, 20 Volt. So. Und dann geht er hier hin. Mm -hmm. lädt sich aber in die gleiche Richtung voll wieder, ne? du hast das, dass die Polaritäten vertauscht sind. Und so schiebt die Drossel immer wieder dann mehr Strom rein und der wird Immer aber simultan hier unten immer die schalten. müssen ne? simultan schalten. Mm -hmm, mm -hmm. Ja? Also du brauchst äh, ein Relais mit äh, zwei Wechselern. So. Das kannst du nehmen und das kannst du in der Netzfrequenz zum Beispiel, das habe ich auch schon probiert, es funktioniert. Ne? Mhm. Also äh, du kannst den jetzt äh, mit der Netzfrequenz schalten, 50 Hertz macht das Relais noch mit. Ja. Und äh, da habe ich auch ein kleines 12 Volt Relais genommen, so ein kleines Finder Relais. Mhm. Und hier 12 Volt von, ich habe so eine Stehlampe, mhm. für, die, mit, mit, mit, so, für 12 Volt Halogener. Mhm, so mhm. ne? Die 12 Volt habe ich genommen, Diode nein dann hast du ja praktisch nur eine Halbwelle. Ja. Dann rattert das Relais schön in der Netzfrequenz. Ah. So, und dann kannst du die beiden so hin und her. Ha, weißt du? ha, ha, ha. Ja, genau und Dann musst du natürlich aber die, die Spule, die Induktivität muss so gewählt sein, dass wenn der Kontakt zu ist, die sehr schnell schaltet. Mhm. Ne, solange er geschlossen ist, muss praktisch die Spule ihre Arbeit schon verrichtet haben. Ja, ja. Ne, das, das muss, also Die Spule muss schneller sein äh, als das Relais. Mhm. Das kriegt man dann mit dem raus oder hört man das irgendwie da dran? Eigentlich, ja. du hörst es nicht, du siehst es an der Spannung. Aha. Wenn es ordentlich funktioniert, ist, kriegst du aus 12 Volt was weiß ich, 100 Volt raus, wenn es gut funktioniert. Und dafür bräuchten wir jetzt praktisch ein Relais mit zwei Wechseln. Ja, das 12 ist Volt aber nur der Wechsel Prinzip, das ist der Prinzipversuch. Ja. ja, genau. Aber ja? ja, trotzdem, das ist ja genau das, was man erstmal bräuchte. Ja, das ist, und das Ganze machst du natürlich dann, äh, das ist im Prinzip ist das fast dasselbe, wie wenn du Wechselstrom erzeugst mit diesen vier Schaltern. Mhm. Zwei sind immer simultan. Ne? Das ist dasselbe wie das Ding hier. Das ist ja wunderbar. Das, ist ja. Ja. das geht elektronisch viel besser zu regeln. Ja. Das ist ja ganz klar. Ja, ne? ja, ja, ja. So. Und da ist es wieder einfach, weil äh, da wird dann die Schaltung habe ich auch schon gebaut. Also ist nicht so, ne? mhm. Da wird dann diese Schaltung ganz einfach logischerweise von Triggerspulen getriggert. Ne, die vier Dings, die werden von Triggerspulen getriggert. Ne, jeweils eine Triggerspule schaltet zwei simultane Transistoren zum Beispiel. Ne. Und die Triggerspulen kriegen ja genau mit, wenn der Strom aufhört zu fließen. Ja, stimmt. Genau. Ne, die kriegen genau das genau richtigen richtig richtig Zeitpunkt ja. mit. So, und dann schaltet eben dann der andere ein. Ah, so, und da ist es ah. genau im richtigen, das, das Ding ist quasi. Und so lädst du das Ding dann voll auf. Bis ein Wert, der nicht mehr geht. Mhm. Ja, das, das steigt immer weiter. Mhm. Also, ich denke mal, so, so ein 200 Volt. Aber da, da, da, der Punkt ist, dass du dann, wenn das, selbst wenn das nur 10 μ sind, du darfst nicht vergessen, mit 10 μ betreibst du ja so einen kleinen Motor lässig. Ja. ja. Bei 50 Hertz. Richtig. Ganz locker. Stimmt. Das darfst du nicht vergessen. 10 μ ist nicht. Äh, erreicht also, so, reicht ja von den Motoren ist, aus. Genau unser Randkondensator äh, äh, hat ja nur 3 μ. Ne? Ja, da passt schon was nein. So, und das reicht ja aus. Ah. Und so kriegst du eben aus der und selbst lass das es doch. Das soll ja ruhig seinen 10, äh, äh, sein, seine, seine, seine sein Ampere aus der wo 12 Volt Batterie ziehen dürfen. Ist doch kein Problem. Aber das sind ja nur 12 Watt. Ja. Aber die Leistung ist im Motor. Du hast eigentlich praktisch, kannst du sagen, du hast aus diesem Motor einen Schwingkreismotor gemacht. Mit einer Herz, erzwungenen Herzzahl. Mhm, Weil du hast es diesmal nicht in deine Quelle zurückgespeist, mhm. sondern du hast diesen Rückstrom benutzt, um die Spannung hochzuschaukeln. Ja, um mehr mechanische ja, Leistung ja. auszubekommen. Ne? Du hast es auch nur invertiert. Das sind die dann kühler im Verhältnis zu normal? Weil wo geht der Strom sonst hin? Nee, die sind nicht kühler. Das was du an Leistung umsetzt, wird auch in Wärme, also was sind der Motor auch umsetzt. Aha. Aha. Ja. Nur dass eben bei, bei normalen Drei-Phasen-Motor immer, was weiß ich, die 800 Watt oder das, was, was er eben angegeben ist, fließen. Mhm. Von Anfang an, deswegen wird er heißer. Und hier fließt halt die maximale nur bei Belastung. Obwohl es halt bei allen Drehstrom und so ist. Oh,